eine Frage, und die ist so brutal, die tut mir direkt weh. Von der Antwort bis euch jetzt. Ihr fragt euch, was zur Hölle hat es mit dem Kappel auf sich? <lacht> das Kappeln macht euch fertig. Ich weiß, die Leute glauben, weil das ist so ein religiöses Ding. Und in dem, ihr seid jetzt beim Frühschoppen, da sind wir eh schon knapp dran bei der Kirche, aber immerhin seid wir jetzt ein Bier trinken, einen Kaffee trinken und ein wenig Spaß haben da, weil wir jetzt kein Heiland, der irgendwelche Erweckungen vollzieht, oder? Ich meine, das habt ihr Wenn es passiert ist, auch okay, aber vorgehabt habt ihr es nicht. Ich sage euch jetzt, die Mütze ist ein Fashion Statement. Okay? Ich bin nämlich ein modischer Mann. Vor ungefähr 17 Jahren bin ich vom Land, Krenz Münster, Oberösterreich, 6000 Einwohner, nach Witzow, Big City. Da haben die Leute Englisch geschrieben, Spanisch, Italienisch, und. Wahnsinnig! Und die waren alle so schön. Die waren alle so schön anzogen, und die waren alle so elegant und so hip. Und da haben wir gedacht, okay, da muss ich mit, da setze ich mir jetzt einen auf, das schaut cool aus, da bin ich ein Großstädter. Und seitdem habe ich das Kappel auf. Heute, 17 Jahre später, ist das Kappa mehr praktikabel. Ich sehe hier im Publikum den einen oder anderen Mann, der weiß, wovon ich spreche, Ob er gewissen Alter gibt es da eine langsam anschwellende Kahlheit in dieser Region.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 Ich sage euch, so. ja, ich trage eine Augenklappe unter meiner Brille. Weil also ohne Brille sieht ich nicht. Aber die Augenklappe. Ah, ich sage es. So. Die Augenklappe ist mein Fashion-Statement 2017. Man muss es machen einfach immer dran bleiben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 Oder? Na no, also. Glauben klappt er auch nicht. Und ich meine, ich habe es erwähnt, ich, hab, ich wohne in Wien, bei da sind wir alle liberal. Und da habe ich auch probiert, ich meine, auch als Mann, wieso nicht? Ich stehe die Schulhafte. Wieso nicht? Es ist weh. Aber ich Seht ihr alle, wie ich sitze? Wie meine Beine sind? Okay, so. die Fußsohlen zueinander gerichtet. So, jetzt habe ich die schon an. Und gleich schicken. Das Ergebnis, blutige Wagen. Ich hab's wieder ausgesucht. Keine Stöcke für Martin.